Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge unseres Q&A-Formats, wo wir auf eure Fragen da draußen eingehen rund ums Thema Fußball. Und heute soll das Thema die besten Schuhe, wenn es ums Thema Schießen angeht, sein. Das soll natürlich nicht automatisch heißen, dass er mit diesen Schuhen, die ich euch heute vorstelle, noch mal deutlich besser schießt oder irgendwie plötzlich zum Ronaldo mutiert. Es geht lediglich darum, um Schuhe zu präsentieren, die euch beim Schießen unterstützen, euch vielleicht einen kleinen Vorteil geben. Das gibt's heute im Q&A. Viel Spaß dabei und let's go! Fangen wir direkt mal mit einem Schuh an, der in diesem Voting absolut nicht fehlen darf. Das ist der Adidas X19.1, der Schuh von Thomas Müller, Gabriel Ressus oder auch Mosala. Dieser Schuh eignet sich vor allem für den Bereich Abschluss hervorragend. Das liegt daran, dass der Schuh vorne schön gepolstert ist. Also für alle, die beim Schießen noch ein bisschen mehr Kraft entwickeln möchten, ist dieser Schuh hervorragend geeignet. Der Schuh ist wie gesagt schön weich vorne, das heißt man hat beim Schuss ein gutes Gefühl. Und außerdem ist auch der Lockdown hervorragend, das heißt man rutscht beim Schießen nicht weg, sitzt gut im Schuh, hat in diesem Schuh auch keine Probleme, was Druckstellen oder andere Probleme angeht. Das heißt im Bereich Schießen ist der Adidas X19.1 auf jeden Fall ein gutes Modell. Kommen um wir zur vermeintlich ersten Überraschung, und zwar der Underarm Magnetico. Den haben wahrscheinlich nicht allzu viele von euch auf dem Schirm völlig zu Unrecht, weil dieser Schuh liefert auf jeden Fall ab. Man hat einen extrem guten Komfort an diesem Schuh, braucht keine Einlaufphase, hat auch keinen Druckstellen, weil das Uhrmaterial schön, schön weich ist. Und was natürlich beim Thema Schießen extrem von Vorteil ist, ist das Thema Grip, und das hat dieser Schuh auf jeden Fall. Das, das sogenannte Match Control Upper, das sind diese Linien hier auf dem Obermaterial, das sind so Erhebungen, hier, vor allem im Vorderfuß sehr prägnant sind, helfen euch den Ball optimal zu treffen und vor allem bei nassen Verhältnissen, dass der Ball nicht verrutscht. Kommen wir zum Nike Phantom Venom, der Schuh, der schlichtweg für Stürmer steht. Ist auch nicht umsonst der Schuh von Robert Lewandowski oder Raheem Sterling. Was das Thema Schießen angeht, kann man in diesem Schuh eigentlich nichts falsch machen. Ihr habt hier auch vor allem an der Innenseite guten Grip, wenn ihr den Spann benutzt, vor allem bis hier oben, das macht ja Sinn. Vollspann und Innenseite habt ihr in diesem Schuh hervorragenden Grip. Einerseits in Form von Linien hier oben und auch im Vorderfuß nochmal durch Erhebung in Form von Punkten. Das heißt, auch bei nassen Verhältnissen verrutscht der Ball nicht. Und ihr habt auch ein optimales Gefühl zum Ball. Das Ohrmaterial ist nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Außerdem habt ihr einen sehr, sehr guten Lockdown, könnt daher beim Schießen absolut nichts falsch machen. Weiter geht's mit dem Puma Future 19.1 von Marco Reus, Luis Suarez oder Antoine Griesmann. Und dieser Schuh steht absolut für das Thema Grip. Das ist auch nicht ohne Grund. Ihr habt im Vorderfuß nochmal solche würfelförmige Erhebungen. Die helfen euch nochmal mehr Traktion am Ball zu bekommen. Vor allem auch bei trockenen Verhältnissen ist die Oberfläche schön rau. Dadurch verrutscht der Ball nicht mehr so oft. Und natürlich auch bei nassen Verhältnissen habt ihr dadurch den Vorteil, dass die Oberfläche nicht glatt werden kann, da die Erhebungen da sind. Außerdem habt ihr noch das Netfit Upper. Das generiert eine personalisierte Passform. Dadurch habt ihr den optimalen Lockdown und könnt beim Thema Schießen nichts falsch machen. Kommen wir zum Nike Vapor 13 von unter anderem Neymar Junior oder Kylian Mbappé. Und dieser Schuh ist optimal, was das Thema Kraftübertragung angeht, quasi vom Fuß die optimal beste Kraft an den Ball abzugeben und dadurch auch den möglichst stärksten Schuss abzufeuern. Das liegt daran, dass dieses Obermaterial beim Zusammenziehen die Energie speichert und beim Ausdehnen wieder abgibt. So ist zumindest die Theorie. Und ich muss auch sagen, ich finde im Bereich Schießen macht dieser Schuh eine extrem gute Figur. Ist auch aktuell meine Lieblingsschuhe. Ich finde auch cool, das Cool des ist sehr, sehr dünn, dennoch habt ihr genügend Grip und der Vorteil ist natürlich auch, dass dieser Schuh ein klassischer Speedboot ist. Dadurch ist er natürlich auch schön leicht und ihr verliert keine Energie beim Schießen. Last but not least sind wir beim Predator 19.1 von Paul Pogba oder auch Mesut Özil. Dieser Schuh ist optimal, was das Thema Schießen oder auch lange Pässe schlagen angeht. Dafür ist der Schuh auch eigentlich gemacht von Adidas und zwar für Spielmacher, die das Spiel gern durch lange Pässe lenken. Dafür ist dieser Schuh wirklich hervorragend, das ist nicht umsonst der Schuh von Paul Pogba. Grund dafür ist nämlich das Control Skin Upper, das ist diese Krippstruktur am Vorderfuß und auch an der Innenseite. Durch diese Technologie von Adidas habt ihr eine deutlich bessere Traktion, was das Schießen angeht, von Schuh an den Ball. Der Ball verrutscht nicht mehr so schnell, hat einen optimalen Grip. man spürt den Ball schön, dennoch ist das Obermaterial noch ein bisschen gepolstert, das heißt man hat optimale Unterstützung, was das Thema Schießen angeht. Und Vorteil ist auch der Lockdown, man sitzt bombensicher im Schuh, er ist schön hoch geschnitten, das heißt ein Umknicken oder Wegrutschen ist auch nochmal verringert. Und im Bereich Schießen und Passen zählt dieser Schuh absolut zu den Besten. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zur heutigen Folge des Q&A Formats gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst jetzt mal einen Kommentar da mit euren Fragen für die nächste Folge, da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Macht's gut, haut rein und...